Hallo und herzlich willkommen bei der Reit- und Wanderkarte. Heute wollen wir uns das Kartenbild mal näher ansehen anhand von Beispielen aus verschiedenen Regionen. In der Karte findet man alle Dinge wieder, die man üblicherweise von einer Topokarte oder Wanderkarte kennt. Straßen werden je nach ihrer Größe farblich anders dargestellt, von Rot für sehr große und vielbefahrene Straßen über Orange, Gelb und Weiß zu kleinen Landstraßen. Straßen haben immer einen dunklen Rand zur Unterscheidung von anderen Wegen. Hier sehen wir zum Beispiel mit Orange eine vielbefahrene Hauptstraße, die man bei seiner Tourenplanung wohl eher vermeiden würde. In der Reit- und Wanderkarte werden aber nicht nur Straßen, sondern auch Feldwege genau unterschieden, um eine detaillierte und wunschgemäße Routenplanung zu ermöglichen. Rot eingezeichnete Feldwege wie diese hier sind geschottert oder mit sand stark befestigt bei uns nennt man sowas auch mal forstautobahn orange eingezeichnete feldwege sind typische feldwege wie man sie sich unter dem begriff vorstellt mit grüner mittelspur und separaten fahrspuren schwarz eingezeichnete feldwege wie dieser hier sind geteert oder betoniert und grüne wege sind unbefestigte Wiesenwege und Wiesenfuhren und bei schönem Wetter natürlich meine Wahl. Weiße Wege mit rotem Rand stehen für unbekannte Feldwege. Das heißt, es handelt sich um landwirtschaftliche Wege, aber in den Daten von OpenStreetMap wurde noch nichts eingetragen, wie diese Wege genau beschaffen sind. Eine dünne rote Linie, so wie hier, steht für einen Fußpfad oder Trampelpfad. Meistens kommt das bei Wanderwegen vor ja was gibt es sonst noch interessantes auf diesem kartenausschnitt zu sehen hier haben wir ein gasthaus in der ortschaft grundsätzlich können alle gasthäuser angeklickt werden um ein fenster mit weiteren informationen einzublenden meistens die internetadresse oder auch die telefonnummer des gasthauses für eine kontaktaufnahme ansonsten ist hier viel wald zu sehen in grün Wald wird mit unterschiedlichen Symbolen angezeigt, je nachdem, ob es sich um Laubwald oder Nadelwald handelt. Hier sehen wir einen Mischwald. Die grüne Fläche mit den kleinen Bäumchen hier steht für eine Obstplantage oder ein Obstgarten. Und hier auf der anderen Seite der Ortschaft haben wir einen Weinberg. Um sich den Geländeverlauf und die Höhenunterschiede besser vorstellen zu können, hat die Karte Höhenlinien und eine Schummerung die höhenlinien haben einen abstand von 10 metern die 50er und 100er linien sind jeweils etwas dicker während ein wanderer in jeder gaststätte unterkommen kann möchte ich als reiter wissen wo ich mit dem pferd willkommen bin dazu zeigt die karte wanderreitstationen für die unterkunft an wie zum beispiel hier die east Hog ranch und für die einkehr sind pferdefreundliche gaststätten verzeichnet hier sehen wir zum beispiel den Reuthof. Gaststätten und Wanderreitstationen sind grundsätzlich anklickbar, um weitere Informationen zu erhalten. Weitere interessante Teils sind hier eine Hütte, die Hersburger Hütte oder hier diese Zickzack-Linie, die steht für eine Klippe. Die kleinen Sackgassenschildchen, die hier überall über die Karte verteilt sind, bedeuten dass es an dieser stelle definitiv nicht weitergeht es gibt also keine erkennbare fortsetzung des weges oder es ist vielleicht auch überhaupt gar kein durchkommen möglich weil man hier oben auf den felsen steht markierte wanderwege und reitwege sind als orientierungshilfe sehr nützlich und werden in der karte durch eine hinterlegung hervorgehoben hier sehen wir eine sehr große menge an weiß hinterlegten wanderwegen außerdem werden die wanderwege mit ihrer markierung dargestellt also so wie sie in der natur auch an bäumen oder wegweisern gekennzeichnet sind wir haben hier den gelben strich den blauen strich den roten kreis und so weiter die farbigen tupfen auf der hinterlegung entsprechen der hauptfarbe des weges also der gelbe strich hier ist mit gelben tupfen markiert das soll es erleichtern den verlauf eines weges zu verfolgen wenn sich viele wanderwege überschneiden so wie hier der gelbe strich teilt sich hier eine weile den weg mit dem blauen strich und mit einer roten markierung und geht dann hier wieder weiter reitwege werden in hellblau hinterlegt hier verläuft ein reitweg parallel zu den wanderwegen der reitweg ist hier mit einem pferdekopf markiert wenn man mehr über einen reitweg oder wanderweg erfahren möchte kann man auf die wandermarkierung klicken an weiteren details sehen wir hier steinbrüche hier und hier oder hier oben auch denkmäler ein symbol mit einem eimer auf der karte zeigt an, wo man sein Pferd trinken lassen kann. In diesem Fall gibt es in diesem Tal gleich mehrere Stellen, wo der Bach für Pferde zugänglich ist. Häufig zeigt der Eimer auch die Position eines geeigneten Brunnens an. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wo man nicht reiten kann oder wo ein Hindernisse erwarten. Auf diesem Weg hier herrscht reitverbot dementsprechend ist es mit einem Schild gekennzeichnet und rot durchgestrichen. Auf diesem Weg befindet sich eine Schranke. Geschlossene Schranken werden in dieser Form mit einem roten Querbalken dargestellt. Geöffnete oder passierbare Schranken mit einem geöffneten Schlagbaum. Sehen wir uns verschiedene Hindernisse mal auf der Legende an. Hier haben wir, wie eben besprochen, ein Tor. Hier haben wir ein Tor, was passierbar ist. Hier eine Umlaufsperre. Eine Umlaufsperre, das sind Gitter, die von links und rechts sich überlappend in den Weg ragen und normalerweise die Benutzung durch Fahrräder verhindern sollen. Daneben gibt es noch Viehgitter, die natürlich so gebaut sind, dass sie für Huftiere nicht passierbar sind. Oder Zaunübertritte oder Drehkreuze, die auch grundsätzlich für Pferde nicht passierbar sind brücken und tunnels möchte ich euch hier an zwei autobahnüberquerungen erklären an dieser stelle führt eine brücke über die autobahn das ist daran zu erkennen dass links und rechts neben dem eigentlichen weg noch dunkle durchgezogene linien dargestellt werden bei der nächsten autobahnüberquerung handelt es sich um einen tunnel das ist daran erkennbar dass braune gestrichelte linien neben dem eigentlichen weg liegen daneben sehen wir hier noch eine infotafel und ein wegekreuz auf der karte dargestellt in diesem tal gibt es gleich mehrere hindernisse auf dem wanderpfad auf der linken seite liegen zwei treppen hier und hier der wanderweg im tal auf der anderen seite wird von einer unpassierbaren brücke blockiert gründe für so eine situation können sein dass die brücke morsch ist oder bereits eingestürzt oder speziell für fußgänger gebaut wurde und einfach zu schmal oder zu schwach für pferde ist auch schwierige wegstücke sind in der karte markiert das zeige ich euch am besten in der legende in der übersicht es gibt in den Daten von OSM auch einen Schwierigkeitsgrad für Reiter. Anspruchsvolle Wege werden mit grünen Querstrichen dargestellt und erfordern nur etwas Aufmerksamkeit. Schwierige Wege mit orangen Strichen sind etwas für geübte Reiter und Pferde. Gefährliche Stellen sind rot durchgestrichen und sollten nur von sehr erfahrenen Reitern in Angriff genommen werden. Doppelt rot durchgestrichene Wege sollte man immer umgehen. Hier ist absolut kein Durchkommen für ein Pferd oder es besteht akute Lebensgefahr. Auch für Wanderer gibt es eine Einteilung, die teilweise wiedergegeben ist. Bergpfade sind mit etwas Geschick von Wanderern und Pferden zu meistern klettersteige t3 sind etwas für geübte wanderer für pferde sind sie aufgrund von leitern und einzelnen seilsicherungen die dort auftreten können bereits unpassierbar klettersteige t4 und höher enthalten kletterstellen und sind für alpinisten mit entsprechender ausrüstung gedacht dieser kartenausschnitt zeigt eine ganze reihe von interessanten details ein parkplatz vermutlich ein wanderparkplatz weil er zwei wandertafeln daneben hat ein spielplatz komplett mit picknickbank und eigenem parkplatz gleich daneben ein unterstand oder pavillon und auch jägerstände sind auf der karte verzeichnet denn sie können als orientierungshilfe dienen sozusagen als kleinen bonus finden sich auch genaue informationen zu historischen gebäuden in der reit und wanderkarte nachdem ich einfach einen Febel für solche gebäude habe hier sehen wir beispielsweise eine burgruine die burgruine riegelstein oder auf der anderen seite eine intakte burg das schloss Unter Unteraufsess. in der übersicht sehen wir hier die symbole für eine burg oder eine burgruine ein schloss oder eine schlossruine eine festung oder eine festungsruine oder auch ein altes römerkastell was wir außerdem noch in diesem kartenausschnitt sehen ist eine höhle oder ein rettungspunkt es gibt aber auch dinge die man mit der reit und wanderkarte besser nicht machen sollte zum einen sind die höhenlinien im hochgebirge mit vorsicht zu genießen sie sind aus den besten frei verfügbaren höhendaten erstellt die sind aber mit einem raster von 90 metern immer noch relativ grob das heißt alles was kleiner als 180 meter ist kann unrealistisch oder auch überhaupt nicht auf der karte erscheinen hier am Beispiel der Almbachklamm sieht man recht deutlich, dass sie in Wirklichkeit noch wesentlich beeindruckender und zerklüfteter aussieht. Man kann also im Gebirge gut mit den Wegen planen, sollte sich aber bei der Geländebeschaffenheit nicht nur auf die Höhenlinien der Reit- und Wanderkarte stützen. Der zweite Punkt: Die RWK ist eine Wanderkarte und kein Stadtplan. Gelegentlich wird kritisiert, sie sei überladen. Und wenn man sie als Stadtplan verwendet, kommt das auch hin. Sie ist allerdings wirklich dafür gedacht, eine Tour draußen in der Natur zu planen. Deshalb werden zum Beispiel Gasthäuser ziemlich prominent dargestellt, damit sie dem Wanderer bei der Planung seiner Tour ins Auge springen. So sehe ich, dass ich hier in Morschreuth zwei Gasthäuser finde und eines in Mogast, aber zum Beispiel nichts in Wolkenstein. Schaut man damit eine Stadt an, wird man natürlich ein klitzekleines bisschen erschlagen und muss sehr weit reinzoomen, bevor das Ganze wieder Sinn macht. Aber das soll man ja auch gar nicht tun. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, welche Details in der Reit- und Wanderkarte zu finden sind und was die ganzen bunten Zeichen bedeuten. Es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken. Am besten, ihr schaut einfach mal in Ruhe selber die Legende durch. Und wenn es danach noch Unklarheiten und Fragen gibt, jo, fragt einfach entweder hier in den Kommentaren oder im Supportforum der Reit- und Wanderkarte. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und wie immer, wenn dieses Video für euch nützlich oder interessant war, bitte sagt es weiter und hinterlasst einen Daumen hoch. Auf Wiedersehen.